Liebe Freunde der großen und Kleinen Bahn, ich sitze mal wieder am Auto und es gibt mal wieder ein Quassel Video. Ja, ähm, ich hatte heute eine Diskussion wie ich, doch ja, es war eine Diskussion, mit jemandem, der sehr viele Kommentare unter meine Videos schreibt, der mir vorgeschlagen hat, ich solle doch mal was zum Rangieren machen. Und da hat mir also ein Projekt vorgeschlagen, was ich eh schon geplant hatte. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es hat jetzt dadurch natürlich auch wieder Schub gekriegt, dass es auch wirklich, äh, äh, naja, auf Interesse stößt. Also ich wollte eigentlich ursprünglich für Modellbahn in Modulen den zweiten Teil machen. Und zwar sollte es da in den Betrieb gehen, aber ich denke mal, ich werde es wahrscheinlich teilen. Ich werde das Video quasi erstmal so machen, dass es eben nicht Modellbahn in Modulen ist, sondern weil das jetzt wahrscheinlich diejenigen, diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich habe gar keine Module, ich habe eine feste Anlage zu Hause, die schalten dann vielleicht gleich weg und denken, naja, das interessiert mich jetzt eh nicht, sondern ich werde das eher so, naja, Betrieb auf der Modellbahn machen. Zumal ich da, das hatte ich glaube im, im im letzten oder im vorletzten Quassel-Video erwähnt hatte, also ich merke mir auch nicht immer alles, was ich so erzähle. Das merkt man gerade. Ähm, hatte ich das schon mal angedeutet, dass ich da ein Buch aus den 70ern habe, aus der DDR, wo man sich schon Gedanken gemacht hat über äh, Modellbahnbetrieb. Ich habe das einfach, weil es so total billig war, habe ich das eigentlich gekauft. Also ich habe da wirklich jetzt nicht erwartet, dass da wirklich Dinge drin sind, die mich jetzt auch weiterbringen oder mich irgendwie erhellen. Aber das war hochinteressant. Das ähm, werde ich nochmal durcharbeiten. Und dann ist eben die Frage, wie ich es darstelle. Und da habe ich eben leider das Problem, dass ich gerade das Thema Rangieren, ich habe es in irgendeinem Video drin, in irgendeinem Treffenvideo, habe ich das mal kurz drin, aber du stehst dann ja wirklich eine halbe Stunde vor dem Bahnhof und dann wird immer hin und her arrangiert und am Ende weiß überhaupt niemand mehr was von wo nach wo, weil das eben stellenweise doch ein bisschen kompliziert ist. Ne? Also ich werde zu entweder jemanden mit einer Heimatlage bemühen, um das nachzustellen, weil auch die Freml bahnhöfe immer ziemlich lang sind und es wäre natürlich günstig, wenn man die Kamera aufbaut und das alles aus einer Perspektive macht, ne? Sonst, weil das auch dann einfach übersichtlicher wirkt. Ja, also wenn ich da jetzt mit der Kamera hin- und renne, dann verwirrt das wahrscheinlich auch noch mehr, als das es erklärt. Die andere Variante wäre, das wie so ein Art Trickfilm zu machen. Das wäre wahrscheinlich die allerbeste Variante weil man dann natürlich alles sehr verkürzen und auch abstrahieren kann, aber das ist natürlich viel Arbeit. Ja. Also das ist, das wird dann wie so ein Stop Motion Film. Also ich habe das jetzt in der Form noch nicht gemacht, aber ich habe jetzt eine Vorstellung, wie ich es machen würde, wie es gänge. Ja da ist jetzt das projekt ähm, warum ich das heute überhaupt erzähle also ich hätte auch einfach einen film machen können jetzt mich würde mal interessieren und das könnt ihr mal in die kommentare schreiben was versteht ihr bei euch auf eurer anlage unter modellbahnbetrieb gut jetzt also die framework in, mein, äh, in meinem äh, zuschauerkreis also da ist es bekannt ne? also das werde ich dann im Video dann in einem eigenen Video noch mal vorstellen, wie das alles läuft. Das wird dann sozusagen die Modulvariante des äh, Betriebsvideos. Also werde ich dann extra noch mal machen, wo ich also wirklich darauf eingehe, wie es beim Fremo läuft. Genau, das wird in dem Modellbahnbetriebvideo, video wie auch immer ich das nenne, wird das wahrscheinlich nicht so extrem ablaufen. Ja, es geht da eher darum, was passiert im Vorbild und was kann ich auf meiner Heimanlage umsetzen. Ja, also ich wäre jetzt wahrscheinlich auf der Heimanlage, Fahrplan würde gehen, das ist eigentlich nicht das Problem. Aber so mit dem Fracht- und Wagenkarten. Ich weiß ich nicht, ob das jeder antun will. Also das Ja, so weit, so gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Also, das ist jetzt das Thema, was mich jetzt hier umgetrieben hat. Wird es heute mal ein etwas kürzeres, äh, ein kürzeres Quasselvideo, aber muss ja nicht immer so irgendwie lang sein. Ja, ansonsten habe ich alles im letzten, <lacht> letzten Mittwochs-Quassel-Video schon erzählt, was jetzt so äh, anliegt, die nächste Zeit. Ja, ich kann es ja, ja mal verlinken. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht was draus.